Wenn es um die Behandlung von Depressionen geht, dann gibt es viele verschiedene Möglichkeiten der Therapie. Ich möchte heute mit euch zwei der wirksamsten Formen einmal etwas näher betrachten. Das ist zum einen die Psychotherapie und Antidepressiva. Beginnen wir mit der Psychotherapie. Wenn du dich für diese Art der Behandlung interessierst oder vielleicht sogar auch entscheidest, dann stehst du eigentlich direkt vor der nächsten Frage, nämlich, welches Verfahren wähle ich denn jetzt eigentlich? Denn es gibt insgesamt nicht nur ein, sondern vier verschiedene Psychotherapieverfahren, die in Deutschland von der Krankenkasse übernommen werden. Das, um mal so einen kleinen Überblick zu haben, ist zum einen die Psychoanalyse, dann die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, die Verhaltenstherapie und zu guter Letzt noch die systemische Therapie. Und damit du so einen kleinen Eindruck davon bekommst, was so die Unterschiede sind, hier noch ein paar kleine Infos. Also die Psychoanalyse und aber auch die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, die haben gemeinsam, dass sie davon ausgehen, dass unbewusste Konflikte die zentrale Rolle in der Entstehung psychischer Erkrankungen spielen. Der Fokus liegt deshalb hier viel auf der Vergangenheit, in der die Ursachen für die Beschwerden vermutet werden. Die Verhaltenstherapie hingegen geht davon aus, dass psychische Erkrankungen das Ergebnis von erlernten Verhaltens- und auch Gedankenmustern sind. Der Schwerpunkt liegt bei der Verhaltenstherapie mehr auf der Gegenwart und darauf, wie du deine Verhaltens- und Gedankenmuster im Hier und Jetzt verändern kannst. Und bei der systemischen Therapie, da stehst nicht nur du als Einzelperson, sondern dein ganzes System im Mittelpunkt. Damit gemeint ist dein soziales Umfeld, zum Beispiel deine Familie oder andere wichtige Bezugspersonen. Eine wichtige Zusatzinfo ist hier, dass die systemische Therapie bisher zumindest nur für Erwachsene von den Krankenkassen übernommen wird. Also erst dann, wenn du mindestens 18 Jahre alt bist. Welches Therapieverfahren am besten geeignet ist, ist nicht so einfach zu beantworten. Aber vielleicht kann es dir helfen, dir folgende Fragen zu stellen. Möchtest du vor allem im Hier und Jetzt? Dein Verhalten, deine Gedanken und Gefühle erforschen und verändern? Dann wäre vielleicht die Verhaltenstherapie das Richtige. Oder willst du tiefer gehen und auch vergangenheitsorientiert mehr arbeiten? Dann könnte die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie oder auch die Psychoanalyse etwas für dich sein. Oder ist dein System, also dein Umfeld, besonders wichtig und sollte viel Raum in der Therapie bekommen? Dann könnte vielleicht die systemische Therapie für dich passen. Auch hier gilt, es gibt nicht so richtig eine pauschale Antwort. Aber manchmal kann es tatsächlich Sinn machen, die Therapieform zu wechseln und das auch dann, wenn du vielleicht schon länger eine Therapie machst. Ich rate dir auf jeden Fall deinen Wunsch und vielleicht auch deine Wünsche, Bedürfnisse, Ängste ähm, mit deiner Therapeutin oder dem, deinem Therapeuten zu besprechen. Und vielleicht stellt ihr dann tatsächlich fest, dass einfach schon alle Möglichkeiten der Therapieform, die du gerade machst, dass ihr die ausgeschöpft habt und trotzdem eine Fortführung sinnvoll wäre und dein Therapeut oder deine Therapeutin kann dir dann auch helfen und dich bei dem Wechsel deiner Therapieform unterstützen. Antidepressiva gehören zu den häufigst verschriebenen Psychopharmaka und sie stellen wirklich eine wirksame Methode in der Behandlung von Depressionen dar. Sie können helfen, die Stimmung zu stabilisieren, wieder mehr Antrieb zu bekommen. Und je nach Medikament können sie außerdem bewirken, dass man innerlich ruhiger wird, dass sich Ängste lösen oder auch, dass man besser schlafen kann. Sie lösen zwar nicht direkt deine Probleme, aber sie können indirekt dazu beitragen. Indem du dich aktiver oder optimistischer fühlst, kannst du Herausforderungen zum Beispiel besser bewältigen. Wie Antidepressiva ganz, ganz genau wirken, das ist noch gar nicht so richtig abschließend geklärt. Was wir aber wissen, ist, dass sie einen Einfluss auf Botenstoffe in unserem Gehirn, sogenannte Neurotransmitter, haben. Unterschiedliche Antidepressiva haben dabei auf unterschiedliche Neurotransmitter eine Auswirkung. Zum Beispiel Serotonin, Noradrenalin oder auch Dopamin. Es hat sich nämlich gezeigt, dass bei Depressionen genau diese Botenstoffe so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen sind die durch ein Medikament wiederhergestellt werden kann. Besonders bei mittelgradigen oder auch schweren depressiven Episoden hat sich eine Unterstützung mit Medikamenten als wirksam erwiesen. Antidepressiva sind dabei in den meisten Fällen nur ein Baustein der Behandlung und werden durch andere Angebote, wie zum Beispiel Psychotherapie, ergänzt. Wenn du das Gefühl hast, dass dir ein Medikament vielleicht helfen könnte, oder du dich einfach gerne mehr informieren möchtest, dann sprich das Thema ruhig in deinem nächsten ärztlichen oder auch psychotherapeutischen Gespräch an. Am Ende verschreiben kann dir ein Medikament zwar nur ein Arzt oder eine Ärztin, aber die Informationen geben, dich beraten, das kann eben auch ein Psychotherapeut oder eine Psychotherapeutin. Nein, im Gegensatz zu zum Beispiel Beruhigungs- und Schlafmitteln machen Antidepressiva nicht süchtig, wenn du sie, so wie sie verordnet werden, einnimmst. Bei manchen Antidepressiva kann es aber nach dem Absetzen des Medikaments zu entzugsähnlichen Erscheinungen kommen, aber auch nur dann, wenn das Absetzen nicht kontrolliert und langsam geschieht. Deswegen, das ist super wichtig, setze Medikamente immer nur in Absprache mit deinem Arzt oder deiner Ärztin ab.